So, es geht nun weiter. Herzlich willkommen zurück bei Zufnoter Einführungstutorial. Wir haben alle mein Endchen. Wir sehen, es spielt ein klein bisschen langsam. Wir können es dadurch beschleunigen, dass ich sage, eine Viertelnote entspricht 180 Schlägen pro Minute. Zum Beispiel, wenn ich das dann laufen lasse, dann wird es schon nicht mehr ganz so langweilig, wie man hört. So, als nächstes befassen wir uns mit der zweiten Stimme am besten. Eine zweite Stimme, dazu nehme ich diese Kommentarzeichen hier wieder weg. Und ich mache mal eine relativ langweilige zweite Stimme, äh, nehme ich nur äh, die Akkordnoten dran oder die Bassnoten. Im vorigen Fall habe ich also ein C mit vier Schlägen. Nochmal ein C mit vier Schlägen. c das dürfte ein F mit 4 schlägt sein dann wieder C4 F4 das gibt ein C4 F4 C4 und den G4 und ein C4 jetzt haben wir die Tagstriche vergessen die machen wir auch noch rein. So. Wenn ich das jetzt wieder abspiele. Gut, es ist nicht ultimativ musikalisch anspruchsvoll, aber wir können jetzt praktisch mit zwei Stimmen spielen. Wie man sieht, ich mache mal das klein bisschen weiter nach oben, wie man sieht, wird die, wird die Begleitstimme hier auch eingezeichnet und die Begleitstimme wird synchronisiert mit der Hauptstimme oder mit, genau, mit der Hauptstimme. Das zeigt uns nun bereits zwei Konzepte im Zupfnota. Das eine sind die Melodielinien oder auch Flowlines genannt und das andere sind die Synchronisationslinien, nämlich Synclines genannt. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Eine, die Melodielinie auch hier einzeichnen wollte dann gehe ich in die Konfiguration und wähle Flowlines und sage ich möchte die Flowlines in der Stimme 1 und 2 sehen und nun habe ich hier Flowlines in beiden Stimmen das wird man in der Praxis natürlich so nicht machen deshalb nehme ich die Flowline wieder weg dann sieht das wieder ordentlich aus Jetzt ist natürlich dieser, diese Bassstimme liegt auch richtig drin, äh im, liegt in der Melodielinie mit drin. Also sage ich, okay, es handelt sich hier erstmal um einen um Bass. So, um einen Bass. Da gleich minus 1. Jetzt ziehe zieh ich den einfach eine Oktave nach unten. Und man sieht nun, er ist, der Bass ist nun weg von der, von der Melodie. Allerdings. Passt das Ganze natürlich jetzt nicht mehr auf eine 25-seitige Harfe. Man sieht hier die, die Blattbegrenzung. Das ist die, die G-Seite der 25-seitigen Harfe, 25 Harfe. Und das ist die G-Seite der 32-seitigen Harfe. Sind 32 egal? Na gut. Wenn ich nun die beiden Stimmen habe, dann kommen wir nun dazu, wie kann ich mein Blatt gestalten, das ich ausdrucken möchte. Das machen wir aber im nächsten Video.